Was kloppen wir uns denn heute an die Binde? Feinstedt, Torwächter, Bräu aus Bernau. Hieß wohl angeblich mal Biernow. Die ganze Geschichte dazu könnt ihr unter dem Video in der Beschreibung euch mal anklicken. Da gibt es einen Link. Beziehungsweise im letzten Video haben wir es auch nochmal kurz angerissen. Und zwar haben wir damit testen, dass wir das Torwächter Keller wieder zu Aussehen ist ja halt jetzt dasselbe, außer die Hintergrundfarbe. Ja, das nicht besser. für Korinthenkacker hier ist die Hintergrundfarbe ganz wichtig. Vorne hast du halt den Torwächter wohl, der passt auf. Ich glaube Privatpilz oder ja, Privatpilz. Pri private private ah, Pilz. Hast du schon vorgelesen? Nein. Kann ich lesen. Musst du mich mal bloßstellen hier, sag mal? Traditionell geboren <lacht> nach dem deutschen reinitz Nicht nach dem bayerischen? Ich sehe alles hier, du. Guck mal hin. Da ist Off mit Gandalf. Mach doch Oma was halt hier, Ey, Immer muss ich gar nicht machen, eigentlich. <lacht> Mann, Rico, Alter. Das ist ja peinlich, Mann. Oh, sehr schön. Das tut gut aus, ja. Oh, oh, Rinnenkopf. Also mal, wir sind Biersfamilies. Wir, wir sind Biersfamilies, halt gesagt. Schön, schön wild ist es, ja. Ja, schön wild, was. Hinten kommt, ähm, noch. Vielleicht. Vielleicht herberos, aber ja. ja. das herzlichen Ei. Das ist echt. Ja, und der Süffel äh, ist es da. Das ist wirklich sehr gut. Das, ähm. Das, das ist sehr gut, fähigkeit. ja. Ja, das ist schon echt gut. Also da kann sich, äh, da stinkt, muss ich sagen, hast ein bisschen ab. Ja klar, stinkt es ab. Also es ist besser als Hasser oder auf jeden Fall vom Geschmack, her. Also da bin, da bin ich jetzt richtig überrascht. Überrascht? Ich hab da gesagt, das ist gut. Das ist ein Bernauer Zepter. Das musst du so tragen. Ja. Der Link zum Video hier, von wegen Historie und so, könnt ihr euch mal kurz ankicken, die zwei, drei Minuten. Das ist ein lustiges Video. Und, und jetzt testen wir noch den Uwe und dann, ähm, wartet er. Kann ich schon mal zusammenzählen. Also, wenn da der Uwe da durchkommt. ja, da kommt. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein nee, Uwe kommt. Endlich mal Bier aus der Region, was richtig gut schmeckt. Ja, was richtig gut schmeckt. 25 Punkte von möglichen 30 Punkten. 25 Punkte, ja, was ist das dann wohl? Natürlich wollt. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. bewahren, das Gut und schütze es vor gierigen Team. Welches es nach diesem hervorragenden Hervorragend. Offen also, oh, yes. der sehr, sehr, sehr lecker. Ja, Schönen Grüße noch nochmal, so. eine Brauerei. Weihnachtsbier von Münchshof. <lacht> Gut, also abonnieren, teilen, kommentieren. Wenn ihr möchtet, mal von Rico mal, wie an ihr passt, dann äh, unbedingt mal schreiben, dann müssen wir uns mal darum kümmern. Ihr kriegt halt nichts vom Weihnachtsmann. Bis zum nächsten Mal und haut rein, bis dann und Prost. Prost, ja, Schluck. Ja. Bis demnächst.